Hallihallo Tonfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine Runde günstig gegen teuer und zwar in der Audiofunkstreckenversion. Wir vergleichen heute das Rode Wireless Go 2 Funksystem mit dem Shure Accent Digital Funksystem. Vertreten hier vom ADX1M und dem ADX5D. Was gibt es für Unterschiede? Was gibt es für Gemeinsamkeiten? Was gibt es für Pro und Contra? Kleiner Disclaimer. Das Shure-System wurde mir von Shure Deutschland zur Verfügung gestellt. Hier an dieser Stelle erstmal vielen Dank. Ich darf aber über das System sagen, was ich möchte. Shure nimmt keinerlei Einfluss darauf. Das heißt, ihr könnt hier wirklich ein unbiased Video erwarten. In diesem Sinne viel Spaß mit dem Video. Schauen wir uns erstmal wieder die Testumgebung an. Wir sitzen wieder bei mir im Wohnzimmer. Die beiden Empfänger geben ihr Signal analog an Kanal 1 und 2, Line Level, in mein Sound Devices 633. Die Lavalier-Mikrofone, die ich hier angebracht habe, sind Deity Vlav Pro. Die gehen hier in die Sender. Bei dem ADX-1M ist der Adapter von Shure und bei der Wireless Go ist der Adapter von Deity. Sollte das in irgendeiner Form einen Unterschied machen, Beide Receiver haben keine Mikrofon-Gain-Einstellung, das heißt, ich habe hier nichts gemacht. Hier kann ich keinen RF-Output einstellen, das heißt, der läuft auf Standard. Und hier habe ich den auf Low gestellt, also auf 2 mW, weil der Sender ist direkt äh, neben dem Empfänger. Da würde alles andere keinen Sinn machen. Dann schauen wir uns im nächsten Schritt doch einfach mal die Gemeinsamkeiten der Systeme an. Ich habe das Ganze so ein bisschen unterteilt in generell Sender und Empfänger. Es gibt auf jeden Fall Gemeinsamkeiten. Vielleicht seid ihr ja ein bisschen überrascht. Fangen wir doch erstmal an mit den generellen Gemeinsamkeiten. Beide Systeme senden ihr Signal digital und können ihr Signal auch digital ausgeben. Allerdings kann die Wireless Go, beziehungsweise eher der hier, das Signal nur über USB-C digital ausgeben. Die ADX 5D kann das Ganze über den TA3-Output, also Mini-XLR, sowohl analog als auch digital in IS-3 ausgeben. Es geht jetzt aber beides analog in den Recorder rein, weil der hat keinen USB-Input, wo ich das Signal von dem Rode-System digital einspeisen könnte. Betrachten wir die beiden Sender nun einfach mal äußerlich, fällt uns auf, dass die von den Maßen relativ ähnlich sind. Zwar ist der ADX-1 immer noch etwas größer, aber sie sind einigermaßen vergleichbar. Nehmen wir jetzt den normalen ADX-1, der ist natürlich noch mal ein äh, Stückchen größer, aber die beiden sind hier von den Abmessungen gar nicht so weit auseinander. Außerdem haben beide auch eine innenliegende Antenne. Das ist natürlich bei solchen Funkstrecken in diesem Level auch relativ selten vertreten. Normalerweise auch eher hier wie dieser Sender eine Antenne. Auch die kleineren Systeme, zum Beispiel von Visicom oder Sound Devices, eine andere Sache, die die beiden Sender noch gemeinsam haben, ist, die haben keine Möglichkeit, einen Trim oder Gain, wie auch immer man das Ganze nennen möchte, einzustellen. Das läuft alles über System Gain. Gehen wir doch jetzt mal rüber zu den Empfängern. Gigantisch viele Gemeinsamkeiten gibt es nicht mehr, aber es gibt doch ein paar. Und zwar sind beides Stereo- bzw. Dual-Empfänger. Das heißt, sowohl der Empfänger vom Wireless go kann zwei Sender empfangen, als auch der ADX5D. Ich könnte jetzt auch hier zwei unterschiedliche in Anführungsstrichen Sender der gleichen Serie nutzen. Solange das Exient Digital ist, funktioniert das zusammen mit diesem Empfänger. Das könnte auch zum Beispiel ein Handsender sein. Wie gesagt, es gibt ein paar Gemeinsamkeiten zwischen den Systemen, doch es gibt umso mehr Unterschiede. Wer hätte es gedacht? Wir bauen es gleich auf, generell Sender, Empfänger und fangen jetzt einfach mal mit ein paar generellen Dingen an. Nummer 1, ein bisschen in Klammern ist einfach die Zielgruppe. Das Marketing von den Marken wird auch grundsätzlich anders aufgebaut. Wir richten uns hier eher so an Indie Filmmaker und Co, die hier diesen Sender auf die Kamera drauf machen möchten oder ganz einfach was aufnehmen möchten und hier dieses Schuhe System richtet sich dann schon wirklich an Pro Nutzer. Ob das nun für Bühne ist, für Musical, für Konzertanwendungen oder halt auch für professionellen Filmton. Punkt 2 muss ich jetzt mal so ein bisschen splitten in Punkt 2 und Punkt 2,5. Und zwar geht es hier um die Modularität. Das Wireless-Go-System ist eigentlich hier mit abgeschlossen. Es gibt Sender und Empfänger. Ende. Wireless-Go-Familie. Schaue ich mir aber das accent Digital System an, habe ich hier den Slot-In-Empfänger, ich habe hier einen Mini-Sender, ich habe hier einen normalen Sender, ich kann aber auch einen Rack-Einbau-Empfänger bekommen in verschiedenen Größen, ich kann einen Handsender bekommen. Das heißt natürlich, wenn ich zum Beispiel hier diese ADX-1M-Sender kaufe, kaufe den erstmal zusammen mit einem ADX-5D, möchte das Ganze aber mit einem Rack-Einbausystem am Ende erweitern, kann ich diesen diesen sender ganz einfach damit weiter nutzen das ist natürlich ein großer pluspunkt jetzt punkt 2,5 ist die modularität zum beispiel von diesem äh, empfänger ich kann jetzt hier an diesem empfänger hinten eine plate anbauen hier ist jetzt eine ta3 plate dran das heißt, ich habe hier einen Stromanschluss und Output 1 und 2 via TA3, also Mini-XLR. Ich könnte aber auch eine DB25-Plate zum Beispiel montieren und das Ganze zum Beispiel in der Sony 8 serie in einem äh, SL2 benutzen oder in der 6er-Serie mit einem SL6 oder sonstigen Geräten. Es gibt außerdem noch Plates für NPF-Akkus oder es gibt sogar ein Plate für äh, A-Akkus, AA die ihr hier anschließen könnt für die Stromversorgung. Also das ist natürlich noch alles etwas komplexer aufgebaut und weitaus individueller als diese beiden Kollegen hier. Mit Punkt 3 möchte ich doch gerade einmal kurz bei Schur bleiben. Und zwar dieser kleinen Antenne hier vorne am Empfänger, dem Schur Showlink. Damit könnt ihr nämlich am Empfänger. Eure sender einstellen habt ihr zum beispiel ein problem mit einer frequenz ihr stellt die frequenz hier um und es wird automatisch auf euren äh, sender übernommen das ist natürlich schon ein cooles feature das funktioniert bei der wireless go nicht und warum das erfahrt ihr auch im nächsten punkt also nicht lang zappeln und direkt zu punkt 4 und zwar frequenzen während die road wireless go wie viele andere günstige Audiofunkstrecken im 2,4 GHz-Bereich senden, wo auch zum Beispiel WLAN und Bluetooth senden, sendet das Shure-System in UHF. In diesem Fall im G56-Band, das ist ein Wideband von 470 bis 636 MHz. Das heißt, wenn ihr hier ein Problem habt mit irgendeiner Frequenz, dann könnt ihr auf eine andere Frequenz wechseln und habt vielleicht ein besseres Ergebnis. Wenn das 2,4 GHz Band voll ist, dann habt ihr natürlich ein Problem und die Sendeentfernung, die ihr maximal erreichen könnt, wird drastisch eingeschränkt. Nachdem wir uns jetzt die generellen Unterschiede angeschaut haben, schauen wir doch jetzt einfach mal auf die Sender. Ihr seht es jetzt vielleicht nicht direkt, aber ich spüre es. Wir haben hier ein Metallbody und hier ein Kunststoffbody. Und das hat nicht nur Einfluss darauf, wie robust das Gerät beim Runterfallen ist, sondern auch auf folgendes. Ich hoffe man konnte es hören Hier jetzt der Schursender. und zwar bekommt ihr bei der wireless go sehr sehr ätzende funkeinstreuung das passiert hier nicht das ist ein großer kritikpunkt den ich persönlich an dieses system habe wo wir gerade bei kritikpunkten sind ich denke wireless go nutzer von euch werden das verstehen und zwar hat die diese funke keinen locking stecker das heißt ich kann hier ohne weiteres einfach den äh, mikrofon stecker rausziehen bei der adx 1m ist es so ich habe hier einen 3 pin lemo stecker der ist locking wenn ich hier dran ziehe habe ich gleich eher das mikrofonkabel in der hand als dass sich hier ähm, der stecker verabschiedet schauen wir doch jetzt einfach mal weiter auf die frontseite wie unterscheiden sich die geräte da, wir haben die Wireless Go sehr sehr minimalistisch. Wir haben hier zwei Status-LEDs und mehr nicht. Bei dem ADX1M haben wir auch eine kleine Status LED und ein Display. Wir haben oben und unten Knöpfe, mit denen wir das Display aktivieren können und können dann auf dem Display erstens sowas wie Frequenz und verbleibende Akkulaufzeit abrufen oder können Kleinigkeiten noch im Menü einstellen. Das geht hier nicht. Hier haben wir lediglich unten einen Mute-Knopf. Wenn wir das Gerät jetzt mal umdrehen, dann sehen wir, okay, wir haben bei beiden Gürtelclips hier einen aus Metall, hier einen aus Kunststoff. Aber der wichtige Punkt ist hier dieser Hebel. Und zwar, wenn ich hier dran ziehe, kann ich den Akku rausziehen und kann den Akku tauschen. Ich habe hier nach sieben Stunden Dreh zum Beispiel keinen Saft mehr drauf. Zack. Akku raus, Akku rein, Abfahrt kann weiter drehen. 7 Stunden Dreh, Wireless Go, leer. Und ich muss die Funken zum Laden äh, geben. Das ist natürlich im Pro-Bereich undenkbar. Ich kann ja keinem Kunden sagen, sorry, ich muss jetzt erstmal für 2 Stunden meine Funkstrecken laden. Klingt jetzt alles erstmal relativ negativ, aber was ist denn mit den Pluspunkten? Ich habe hier in der Wireless Go ein integriertes Mikrofon. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal den Stecker rausziehe, dann kann ich trotzdem noch weiterreden. Ich habe also die Möglichkeit, ohne externes Lavalier zu sprechen, kann das Ganze hier anklippen und kann trotzdem noch reden. Ich klippe das jetzt mal wieder hier rein. Und ein weiterer sehr, sehr großer Pluspunkt ist das interne Recording, was ich hier machen kann. Einmal eingeschaltet in der Road Central App kann ich hier in 24 Bit 48 Kilohertz bis zu 7 Stunden, sagt mir zumindest die App, aufnehmen. Das heißt, wenn hier die Verbindung abbricht, dann habe ich trotzdem hier noch eine Backup-Aufnahme. Macht das Gerät hier nicht, macht das Gerät hier nicht und auch kein anderes Gerät von Shure macht das. Als letzten Punkt spreche ich jetzt noch einmal ganz kurz an. Ich kann hier den Output-Power einstellen, das heißt den RF-Output-Power, und zwar zwischen 2, 10 und 20 mW. Das kann ich hier bei diesem Gerät nicht. Wir sind hier fix bei, es steht in dem Datenblatt 10 mW bzw. unter 10 mW. Schauen wir uns jetzt die Empfänger erstmal aus einem etwas anderen Blickwinkel an. So haben wir einen besseren Blick einfach auf die beiden Geräte. So, der erste wirkliche Unterschied ist erstmal die Bauform. Das haben wir ja eben auch schon ein bisschen gecovert. Wir haben einmal den Slot in Empfänger beim ADX5D und die Wireless GO 2 ist grundsätzlich im ganzen System, sowohl Empfänger als auch Sender, als so eine Clip-on-Lösung gebaut. Während der Empfänger des Wireless GO genauso wie die Sender eine innenliegende Antenne hat, ist es bei dem ADX5D anders. Der hat nämlich zwei außenliegende Antennen im True Diversity System. Das heißt, je nachdem, wo das Signal besser ankommt, wird Antenne A oder Antenne B genutzt, um einfach etwas weitere Distanzen abdecken zu können. Betrachten wir jetzt genau die Front der beiden Geräte, fällt uns auf, dass wir beim Wireless Go zwar ein Statusbildschirm haben, aber wir können nicht großartig was einstellen. Wir haben auf der Unterseite zwei Knöpfe und auf der Oberseite einen Knopf. Wir können aber sowas einstellen wie output oder wir können die geräte muten oder den output auf split oder stereo output umschalten bei dem adx 5d haben wir vorne vier knöpfe an denen wir zwar auch den output einstellen können wir können aber zum beispiel auch die frequenz wechseln und das ganze dann via showlink dann an die sender schicken und noch einige weitere sachen einstellen Außerdem ist bei den Antennen noch zu beachten, dass die abschraubbar sind. Wir könnten theoretisch also auch Kabel zu einer externen Antennendistro führen und dann Richtantennen an diesem System nutzen. Jetzt nochmal ein kleiner Exkurs in Klammern auch ein bisschen mit den Plates. Der ADX-5D ist in allen Formen extern Strom versorgt, ob das jetzt mit einer NPF-Plate ist oder via HiRosy-Stecker oder über den DB25-Stecker gespeist oder den db 15 der Wireless Go hat einen internen Akku. Den können wir aber auch nicht tauschen. Wir können aber theoretisch auch einen USB-C-Stecker reinstecken und während der Aufnahme das Gerät laden oder beziehungsweise per USB-C mit Strom versorgen. Wie am Anfang des Videos schon einmal kurz angesprochen, kann die Wireless Go über den 3,5 mm Anschluss das Signal analog ausgeben oder über den USB-C-Port digital bei dem ADX 5D können wir je nach Plates das Signal immer analog oder digital ausgeben. Allerdings bei einer TR3-Plate halt dann über zwei TR3-Stecker. Bei einem DB15 oder DB25-Slot-In halt dann über die dementsprechend belegten Pins. Im günstig-versus-teuer-Bereich ist natürlich ein wichtiger Punkt auch einfach der Preis. Ein Wireless-Go Dual-Kit kostet zum Stand dieses Videos circa 300 Euro. Ein ADX1M kostet 10 mal so viel. Ein ADX5D 10 mal so viel. Und ein ADX1 kostet, glaube ich, 7 oder 8 mal so viel. Also könnt ihr 28 Wireless Go 2 kaufen oder. Ein ähm, Dual-Channel-Funkset von Schur. Jetzt haben wir uns ja wirklich ein ganz gutes Bild davon machen können, wie die Funkstrecken klingen. Doch was wäre ein Funkstreckenvergleich ohne einen Range-Test? Deswegen habe ich den ADX1M auf 10 mW gestellt. Das soll ja der Output-Power auch von den Wireless Go sein. Bin nach draußen gegangen und habe die beiden mal verglichen mit wirklich interessanten Ergebnissen. Aber seht selbst. So, nun sind wir draußen und machen mal den Range-Vergleich. Und zwar habe ich den ADX-1M auf 10 mW gesetzt. Der Sender von der Wireless Go ist ja automatisch auf 10 mW, da können wir ja jetzt nichts umstellen. Ich habe jetzt hier auch mal mein Handy mit und ich gehe jetzt einfach mal hier ein Stückchen die Straße runter und wir gucken mal, wie lange wir hier Empfang behalten können. So, Switch, jetzt habe ich auch mal die Handykamera an und ich gehe jetzt hier einfach mal ein Stückchen die Straße runter. Man sieht dahin meine Freundin, die so nett war, mir hier zu helfen beim ähm, Filmen. Beide Sender sind hinten, die äh, nee, sind gar nicht hinten, die sind vorne in meiner Westentasche. Links ähm, der Sender der Wireless Go und rechts der ADX1M. Wir sind jetzt hier ähm, auf ja, Freisicht. Sicht, ist ja da hinten neben der ist auch der Recorder mit der Hänger jetzt ist natürlich auch schön jetzt hier weiter zu reden. Ich bin mal gespannt, ob ich auf dieser Distanz jetzt überhaupt noch was habe. Wir sind jetzt hier natürlich in einer ganz normalen Wohnumgebung irgendwo drin. Das heißt, äh, Hunde gibt es auch, genau, und äh, können sowas wie Einstreuung von WiFi und Co. auch haben. Apropos Einstreuung und WiFi, fi die Frequenz bei dem ADX1M ist eingestellt auf 629 und Megahertz. Ich gehe jetzt einfach noch mal ein Stückchen weiter, wenn ich jetzt hier hinten noch Empfang habe von der Schuhe, das könnte vielleicht noch sein, auch bei der Wireless Go, die ist glaube ich angegeben bis zu 200 Meter auf freie Sicht. Ähm, gehe ich jetzt einfach mal hier noch ein Stückchen die Straße runter. Jetzt sollte die freie Sicht abbrechen. Genau, ich habe jetzt auch keine freie Sicht mehr auf den Recorder und gehe jetzt hier noch mal ein kleines Stückchen weiter. Ich hätte vielleicht mal die Schritte zählen sollen, ähm, wie weit ich bis jetzt gegangen bin, aber ja. Keine Ahnung, ob man mich jetzt hier noch hört, ich drehe jetzt einfach mal um. Mit der Wireless Go wäre jetzt natürlich der große Vorteil, dass ich äh, die interne ähm, Recording-Möglichkeit hätte nutzen können und dadurch ja, ähm, trotz Verlust ähm, des Wireless-Empfangs noch die Möglichkeit hätte, weiter aufzunehmen. Das Ganze fällt natürlich bei dem Shure-System flach. Ich hatte eben auch noch mit einem Kollegen von Shure telefoniert. Der hatte eine sehr sinnvolle Argumentation und sagte, ja, gut, du brauchst kein internes Recording, wenn du eigentlich keine Wireless-Abbrüche hast. Natürlich an sich eine absolut nachvollziehbare Aussage. Ähm Abfunktion in Form der internen. Das ist schon ganz nett. Es gibt ja auch andere Herzen, zum Beispiel sogar 30-Bit Float aufzunehmen, wie zum Beispiel der neue Visicom-Sender. So, ich gehe jetzt so langsam wieder auf Sicht. Ich sollte jetzt auch bei beiden Geräten äh, zu hören sein. Alles andere würde mich doch wirklich sehr wundern äh, ich frage mal kurz an meine freundin die sollte mich jetzt ja hören hört man mich auf beiden ja okay mir wird der daumen gezeigt ähm, ja dann gehe ich jetzt einfach noch mal ein bisschen weiter auf die kamera zu äh, ist jetzt hier ein bisschen windig ich hoffe man versteht mich trotzdem noch einigermaßen okay und stecke jetzt auch mal mein handy weg und mache den rest so Ja, scheinbar hat das Ganze dann ja ganz gut geklappt und äh, bin mal gespannt, bis wo man mich gehört hat. Und wir sehen uns jetzt gleich oben wieder. Wer hätte das gedacht? Das günstige Wireless-Go-System schlägt das Axient Digital System. Ich hätte das auf jeden Fall nicht gedacht. Und zwar nicht nur wegen dem großen Preisunterschied, sondern weil der Shure Sender in allen Tests, die ich davor gemacht habe, auch Sender mit deutlich höherem Output-Power, wie zum Beispiel mein Lectrosonics SMDB, geschlagen haben. Das zeigt jetzt also, dieses Ergebnis ist nicht unbedingt repräsentativ. Das kann je nachdem von der Situation, in der ihr das nutzt, auch ganz unterschiedlich aussehen. Dabei nicht vergessen, dass ihr zum Beispiel bei diesem Sender auch noch die Frequenz ändern könnt. Und zwar in einer großen Bandbreite. Wenn im 2,4 GHz Band alles voll ist, dann habt ihr einfach keine Chance, daran etwas noch ändern zu können. Das ist eine wichtige Sache, bitte nicht vergessen. Abschließend möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei der Firma Schur bedanken, dafür, dass sie mir das Accent Digital System zur Verfügung gestellt haben. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, damit auch außerhalb dieses Videos etwas Rumzuspielen. Des Weiteren möchte ich mich auch ganz herzlich bei euch bedanken dafür, dass ihr dieses Video bis jetzt geschaut habt. Und wenn ihr auch Erfahrungen gemacht habt mit verschiedenen Funksystemen, dann postet die doch mal in die Kommentare. Es macht ja immer Sinn, wenn andere Leute von euren Erfahrungen lernen können. Wenn euch diese Art von Videos Spaß macht, dann abonniert doch diesen Kanal und dann sehen wir uns vielleicht auch bei dem nächsten Video. Vielen Dank, bis dahin, macht's gut.